Leben retten, Umweltschützen, Sport, Gewerkschaft, Feuerwehr, Karneval und Jugendweihe. Bildungs- und Sozialarbeit. Medien machen. Glauben. Reisen. Freizeit teilen und Freunde finden. Alles ist hier mit dabei. Das und noch viel mehr bieten Jugendverbände in Sachsen-Anhalt. Wir machen Sport und Politik. Wir setzen uns ein für den Umweltschutz, für unseren Glauben und für kulturelle Verständigung. Wir organisieren Veranstaltungen und Fahrten. Wir bilden und begleiten, beraten und beteiligen junge Menschen. Wir gestalten Gesellschaft. Wir sind viele und vielfältig. Wir stellen gemeinsam etwas auf die Beine und übernehmen Verantwortung. Selbstbestimmt und ehrenamtlich. Für uns und für andere. Wir wollen, dass junge Menschen mitbestimmen. Denn sie sind die Macherinnen und Macher von morgen. Starke Verbände. Starke Jugend. Dafür ziehen wir alle an einem Strang, im Kinder- und Jugendring. Gemeinsam aktiv für junge Menschen in Sachsen-Anhalt.